Hi hey Matthias, danke für deine Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit deinem Kanal. Falls man sich mal sieht, triff ich gerne ein Bierchen aus. Aaron, danke. Aaron hat mir zwei Fotos und einen netten Brief von sich geschickt. Ich habe es schon mal in einem Livestream angesprochen und Aaron hat die ganze Idee natürlich jetzt hier ein bisschen größer gemacht. Und zwar, neues Projekt... Total aufregend und mal ganz anders und ich glaube, das gibt es in dieser, in diesem Bereich, in, in, in, in dem wir uns hier bewegen, gibt es das absolut nicht. Und zwar, du hast ja schon mal gesehen, ich machte ja schon mal so ein Fotokritik-Aufruf-Video und habe dann eben die Ausl Auflösung gemacht, wo ich halt so zehn Fotos besprochen habe, wo wir quasi so Screen-Recording am Computer gemacht haben. Von außen hat schön Druck drauf, er sitzt äh, wirklich schön mit einer Aussprache draußen am Motorrad und äh, wo ich halt quasi ne, die Kritik über die Körperhaltungen etc. abgebe. Äh, da ist natürlich ganz große Nachfrage da und viele senden mir Fotos und, und ja und ich möchte es anders machen. Ich möchte, dass du für das, dass ich dir ähm, das Ganze etwas vielleicht vereinfache, äh, eine kleine Aufgabe machst und, und du hast einen kleinen Aufwand, okay. Und zwar, du schickst mir ein Foto von dir und ich mache, die, ich mache mir es zur Aufgabe, dass ich einmal pro Woche mh, diese Fotos von den Leuten, die quasi gekommen sind, also so, ich mache, sag mal, jetzt einmal die Woche ein Video mit 3, 4, 5 Stück an Fotos, bespreche ich die Körperhaltungen etc. Und du wirst quasi verewigt. Ich habe hier hinten... So ein Raceboard gemacht, habe ich selbst entworfen, war meine Idee. Ich bin ja ein bisschen künstlerisch. Aber ich war irgendwie. Es war irgendwie witzig und spät abends. Und da kommen alle Fotos von euch, die ihr mir schickt, ran und werden da verewigt. Mit eurer story dazu schreibt mir eine story schreibt mir einen brief schreibt mir rein was du teilen möchtest was ich mit euch teile was ich mit der welt teile was äh, was du denkst was für andere wichtig sein soll eine erfahrung eine, eine besonderheiten vielleicht auch eine negative mit dem sturz was du denkst was du vermeiden solltest und ähm, was die anderen dementsprechend vermeiden soll, sollen teile deine erfahrung mit mir mit uns allen und das als verewigung auf hier meinem Raceboard. Aaron hat damit angefangen und deswegen nehme ich jetzt ein Foto von Aaron und äh, hefte das an, meine, äh, Race, an mein Raceboard und er startet somit das Ganze ähm, und du kannst mitmachen und weitermachen und ich werde definitiv jedes einzelne Foto besprechen und wenn es mich ein Jahr kostet, aber ich werde es machen. Ich hoffe der Platz reicht, ich hoffe aber auch, dass ich mir so viel schicke, dass ich zumindest ein bisschen was zum Aufhängen habe und nicht, dass ich dann mit fünf Fotos da stehe, sonst ist es echt peinlich und dann mache ich nie wieder ein Video. Das ist mein Ernst. <lacht> und deswegen hänge ich äh, Aarons Foto hier da. Aaron ist quasi der Erste. Wir haben das in einem Live-View schon mal kurz besprochen und ich finde einfach, ähm, ich habe das einfach ein bisschen ausgeweitet, das Ganze. Und du siehst auch, ich habe auch hier noch ein bisschen, ein bisschen umgebaut. Ähm, einfach auch, weil äh, das Thema mit den Videos natürlich ein bisschen mehr wird und immer mehr und immer professioneller von meiner Seite und ich versuche es immer besser zu machen und ähm, natürlich bin ich auch fleißig am investieren äh, so kurzer Blick in die Glaskugel was in Zukunft passieren wird ähm, ich werde noch viel viel mehr Videos machen es ist ganz viel in Planung also es ist wirklich es ist es viel in Planung ähm, ich muss natürlich jetzt wieder ein bisschen investieren, ich brauche eine Drohne, ich brauche mehrere GoPros, ich möchte ganz hochwertige Onboard-Aufnahmen machen mit Live-Kommentaren natürlich wieder auf dementsprechend vielen Strecken. Aber da brauche ich halt wirklich drei, vier GoPros, die gleichzeitig laufen, damit ich halt dementsprechend auch auf Einfederwege eingehen kann, auf Blickführungen eingehen kann, Körperhaltung und so weiter. Und ich muss die Kameras quasi miteinander synchronisieren und da reicht nicht eine und die an verschiedenen Stellen packen bei verschiedenen Turns, weil dann kann ich es nicht synchronisieren, sondern die müssen wirklich gleichzeitig laufen. Um, das ist so ein plan und dann geht es weiter ich habe im juli bin ich von kawasaki eingeladen worden darf ich die neue <lacht> ich weiß nicht was sagen darf testen um, und gern bericht drüber machen der wird natürlich so ausfallen dass das meine meinung ist und nicht das was kawasaki hören möchte oder wie auch immer hören möchte und um, genau uh, noch ganz kurz um, instruktionstechnisch uh, ich war ja eigentlich ausgebucht das hat sich aber jetzt, gucken hier, äh, hat sich aber geändert, ähm, da ein paar rausgeflogen sind, die das Zahlungsziel von acht Wochen mittlerweile überschritten haben. Ähm, und somit sind äh, wieder freie Events geworden und ähm, vielleicht ist das ja für dich dann interessant, äh, je nachdem. Also das ist einmal 13. bis 14. Juli am Pannoni-Ring mit GHMoto, 19. bis 21. Juli Riecker mit GAP, 31. bis 1. September Pan mit Gap, also Pannone 16. 16. bis 17. September Brünn mit äh, GH Moto, 11. bis 13. Oktober Rijeka mit GH Moto und schlussendlich 25. bis 27. Oktober Rijeka mit GH Moto, also es geht bis Ende Oktober. Ähm, da sind jetzt überall noch freie Gaps drinnen, äh, wenn du doch mal Lust hast mit mir zum Fahren, nutze vielleicht noch jetzt die Chance, ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch frei sind, ich habe natürlich auch viele Rückanfragen und so weiter, ne? Und vor allem, ich weiß auch nicht, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr überhaupt noch machen werde. Unter anderem, genau wegen solchen Sachen, dass hier Buchungen und dann wird nicht bezahlt und so. ich habe halt, Mir ist es im Endeffekt egal, ob, ob jetzt einer mitfährt oder nicht, oder, aber ich habe halt einen riesen Aufwand. Ne? Ich muss Rechnung stellen, dann muss ich die wieder stornieren. Ich tue da keine Mahnung schreiben oder so. Das ist mir zu blöd. Also, nee. Dazu mache ich das zu sehr auch Spaß. Und wenn jemand ähm, nicht... Äh, das nicht nur ausnutzen möchte, für, für wirklich wenig Geld eine tagespauschale Instruktion zu kriegen, dann äh, Pech gehabt. Andere, andere reißen sich drum und wenn es dem nicht wert ist, tja, was soll ich sagen. Was gibt es noch Neues? Kurzer Blick in die Glaskugel nochmal. Ähm, es ist natürlich so, dass viele von, von euch mir ganz, ganz viele E-Mails schreiben mit technischen Fragen, mit ähm, Hey Matthias, wie soll ich das machen? Wie geht das? Und, und, und kannst du mir hier helfen? Und ich brauche hier eine Beratung und so weiter. Ich habe das bisher bewerkstelligen können, aber es ist mittlerweile einfach nicht mehr möglich. Ich kriege am Tag 20 bis 40 E-Mails mit mit wirklich solchen solchen Texten und ich kann es nicht mehr per E-Mail beantworten. Es wird dir einfach nicht gerecht. Also, ich kann dir einen Dreizeiler schreiben und der der ist im Endeffekt so, dass ich halt geantwortet habe und und du nicht sagen kannst, meint du Arschloch, du antwortest nicht einmal. Aber es bringt dir null. Also, das ist halt, ich kann das nicht einmal richtig lesen, und wenn ich jede auswendig wenn ich wirklich jede Mail auf richtig und und und bewusst lese, dann das ist ein Vollzeitjob und, und ich, ich habe ja einen Vollzeitjob und natürlich, ich, und genau deswegen, ich wäre ja froh, wenn ich ein bisschen mehr in, die Motorrad, in den Motorradbereich switchen könnte mit aus zweite Stammbein Und genau deswegen gibt es jetzt äh, die Möglichkeit, mich aus live zu buchen, entweder über Google Hangout oder äh, YouTube mit Privatlink. Privatlink oder Skype, wenn du eine Webcam hast oder, oder via Telefon, wie auch immer. Wo du mich eine halbe Stunde oder eine Stunde buchen kannst und du mir wirklich explizit du mir Fragen stellen kannst und ich versuche die natürlich die zu beantworten und mit Tipps und Tricks, mit, mit Beratung, es mit, ist auch viel Mentalberatung, was ich mittlerweile mache und auch die Leuten so ein bisschen den Druck runternehmen und, und dann einfach so die Angst auch ein bisschen nehme und das Vertrauen eben zum Motorrad und, und zu, der ganzen, zu dem ganzen Sport, den wir hier betreiben, das gehört mittlerweile ziemlich stark dazu und ich merke das auch auf der Strecke draußen, wenn ich mit vielen fahre, ähm, als, als Schüler quasi, es wirklich auch 70 Prozent meiner Aufgabe, so den Leuten ein bisschen den Druck rauszunehmen, und sagen, hey, komm, jetzt, jetzt mach dir mal, mach dir mal keine, keine Sorgen und, und ähm, jetzt gehen wir das ganz gemütlich an und äh, schauen wir uns die Strecke ein bisschen an und wir fahren nicht schneller als du willst und als du kannst und äh, im Gegenteil, wir fahren sogar ein bisschen langsamer als du kannst und du wirst sehen. Du lernst hier bei meisten und das ist auch viel, viel Psychologie und viel Mentaltraining. Und ich denke, ich habe da ein bisschen so ein Händchen dafür, weil ich sehr, sehr, auch selber sehr sensibel bin und natürlich mit mir auch diese Probleme hatte und immer noch habe auf meinem Niveau. Und ähm, so auch das Thema Rundenzeit, etc. Also gibt es wirklich Beratungsbedarf. Ich sehe das ja an den E-Mails, was mir alles geschrieben wird. Und ich bin, ich möchte, möchte dir gerne helfen und, und dazu gebe ich dir einfach die Möglichkeit, wenn du es dann ernst meinst, dass du mich einfach für das wirklich explizit buchen kannst. Ich mache das jetzt nicht 40 Stunden die Woche, aber je nach Bedarf, ich schaue mal, was da dann letztendlich rumkommt bei, ähm, für den dementsprechenden Betrag, äh, wo ich das dann ähm, mit mir, mit meiner Arbeit auch vereinbaren kann. So, da gibt es einen Link dazu, steht auch unten in der Beschreibung, ähm, wie du das bei mir auf der Homepage kannst du die Details lesen und ähm, wie auch immer dann mit mir Kontakt aufnehmen per E-Mail oder von mir aus auch Telefon. Genau, das war es zu aber wie gesagt, zurück zum Hauptthema, äh, schick mir dein Foto. Äh, ich hoffe, ich kriege echt Fotos, weil, wie gesagt, ich wenn nur fünf Fotos kriege, ich, ich, ich mache nie wieder ein Video. Ich, ich lösche den Kanal und ich mache <lacht> ich mach, ich mach mir jetzt echt die, die, die Mühe und mache jede Woche ein Video. Also wirklich Körperhaltungsbesprechung. Und wenn es nur eine, eine coole Story ist, die du hast, ja, teil die mit uns. Das, ich finde es gigantisch, wenn wir diese Community, die wir haben, dieses Privileg, dass wir diesen Sport gemeinsam ausnutzen oder ausüben, dass wir das auf einer Oberfläche teilen können. Und wer weiß, wenn, wenn YouTube irgendwann nicht mehr ist, weil es pleite ist oder, oder gelöscht wird von irgendwelchen reglementierenden Ereignissen bei irgendwelchen Wahlen, hört man ja momentan so, ähm, dann haben wir immer noch was, was hier existiert und ähm, was handfestes. Und ich finde es natürlich gigantisch hier mit so, mit so einem, mit so einem Hand, äh, handgeschriebenen Brief, ich finde das irgendwie total lieb und äh, äh, gibt mir einen richtigen Bezug und, und äh, gibt mir auch ein großes Stück weit zurück, was ich, was ich quasi dir an, an meinen Tipps und Tricks und so weiter gebe. Also so kurzes Statement von mir. ja ähm, Ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende, je nachdem wann du das Video hier siehst. Ähm, Du hast jetzt bestimmt bald viel Spaß auf den Rennstrecken. Ich denke, das Wetter wird nämlich eventuell auch besser und der Regen hört schon langsam auf. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.